Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch die Frage beantworten, wie lange man sich die Zähne putzen sollte. Zwei Minuten? Drei? Vier? Acht? Kann ich mir zu lange die Zähne putzen? Was passiert, wenn ich mir zu lange die Zähne putze? All diese Fragen werde ich in diesem Video beantworten. Also bleibt dran! Außerdem werde ich in diesem Video den Gewinner meines Gewinnspiels verkünden, aber erst am Ende des Videos. Jetzt möchte ich erstmal mit der Frage anfangen, wie lange man sich die Zähne putzen sollte. Denn das haben mich schon so viele von euch gefragt. Wie lange würdest du empfehlen, dass ich mir die Zähne putze? Oder ihr beschreibt mir, ja, ich putze immer so und so lange, ist das ausreichend? Oder ich habe auch die Frage bekommen, ja, ich habe das Gefühl, wenn ich mir die Zähne richtig gründlich putzen muss, dann ist das doch sehr lange, ist das normal oder geht das auch schneller? Und das sind alles so Fragen, wie soll ich die beantworten? Erstens, was ist für euch lange? Wenn ihr sagt, es dauert sehr lange, sind das dann so vier Minuten, ist das, ist das lange für euch? Ich weiß es nicht, das sind halt alles so vage Angaben dann kommt einfach hinzu, es gibt keine pauschale Antwort auf diese Frage. Und ihr könnt mich auch nicht fragen, wie lange ich mir die Zähne putze, denn nur weil ich so und so lange die Zähne putze, heißt das noch lange nicht, dass ihr genauso lange putzen müsst. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Es gibt natürlich schon eine ganz grobe Hausnummer, die ich euch nennen kann, wo ihr euch ungefähr dran orientieren könnt. Ja, ich möchte euch ja nicht ganz ohne eine Zahl nach Hause gehen lassen. Also, wenn ihr euch zweimal am Tag die Zähne putzt und morgens so, sagen wir mal, zwei, vielleicht sogar drei Minuten putzt, ja, drei Minuten wäre schon ganz gut morgens, abends vier Minuten, dann seid ihr ganz gut dabei. Aber, jetzt kommt du nicht, ob ihr dann wirklich gründlich geputzt habt und ob, die Zeit für euch ausreicht oder vielleicht zu lange ist. Das hängt doch von so vielen anderen Faktoren ab. Erstens natürlich davon, wie viele Zähne ihr eigentlich habt. Wenn mir jemand schreibt, der noch zwei Zähne hat und ich ihm sage, ja, ich putze vier Minuten, aber derjenige seine zwei Zähne vier Minuten lang putzt ja, das ist ganz schön lange, würde ich sagen, für die zwei Zähnchen, die er noch hat. Ich weiß, das ist jetzt ein Extrembeispiel und die meisten von euch haben noch mehr als zwei Zähne, aber damit ihr einfach versteht, worauf ich hinaus will. Es hängt natürlich von eurer Mundsituation ab und davon, wie viele Zähne ihr habt. Dann hängt es davon ab, ob ihr Stellen habt, die schwieriger zu putzen sind oder die eine besondere Pflege benötigen, zum Beispiel ein Implantat braucht viel Pflege. Oder auch wenn ihr Brücken oder Kronen habt, gerade auch verschachtelte Zähne, da werdet ihr vielleicht ein bisschen länger an der Stelle bleiben müssen, um es richtig sauber zu bekommen. Und deswegen kann ich euch nicht beantworten, wie lange ihr die Zähne putzen müsst, weil das von eurer Mundsituation abhängt. Dann kommt hinzu, die Frage ist natürlich auch, wie effektiv und wie gründlich putzt ihr in den, sagen wir mal, vier Minuten wie gründlich seid ihr in dem Moment? Was macht ihr, während ihr eure Zähne putzt? Wie putzt ihr eure Zähne? Lauft ihr dabei durch die Wohnung und räumt noch mal ein bisschen auf oder guckt nebenbei fern oder macht schon mal euer Bett und lüftet die Wohnung durch? Also, das ist ja wirklich keine Ausnahme. Oder steht ihr wirklich ganz brav vorm Spiegel, guckt in den Spiegel und schaut euch an, was ihr da macht mit eurer Zahnbürste. Ja, das ist nochmal ein da liegen Weltern zwischen und dann ist die Frage, selbst wenn ihr vorm Spiegel steht und zuguckt im Spiegel, was ihr da macht, damit ihr es ordentlich macht, putzt ihr wirklich alle Stellen? Vergesst ihr irgendwo Stellen oder kommt ihr irgendwo schlecht an oder bemerkt ihr gar nicht, dass ihr irgendwo nicht geputzt habt? Also da spielen so viele Faktoren eine Rolle die euer Putzergebnis beeinflussen. Und selbstverständlich spielt es auch eine Rolle, ob ihr mit einer Handzahnbürste oder einer elektrischen Zahnbürste putzt. Denn eine elektrische Zahnbürste macht viel mehr Bewegungen pro Minute, als ihr es mit einer Handzahnbürste jemals erreichen könnt. Das heißt, eine elektrische Zahnbürste putzt in der gleichen Zeit gründlicher als eine Handzahnbürste. Und glaubt mir bitte eins, ich habe viele Patienten auf dem Stuhl sitzen, die sich definitiv die Zähne geputzt haben, bevor sie zu mir gegangen sind. Und sie haben einfach schlecht geputzt. Es sind immer noch so viele Belege auf den Zähnen. Es wurden Stellen vergessen, die Zahnzwischenräume wurden leider oft komplett außer Acht gelassen. Gut, Zahnzwischenräume sind nochmal ein ganz anderes Thema. Bleiben wir mal nur beim reinen Zähneputzen. Aber auch da sehe ich viel zu oft, dass einfach schlecht geputzt wurde. Und deswegen spielt die Minutenzahl, wie lange ihr die Zähne geputzt habt, eigentlich überhaupt gar keine Rolle, ob das Putzergebnis am Ende gut ist oder nicht. Also, wenn ich euch die Frage beantworten sollte, wie lange ihr eure Zähne putzen solltet, dann kann ich dazu nur sagen, erstens, bis die Zähne sauber sind und zweitens, steigert eure Effektivität beim Putzen, denn ihr könnt Acht Minuten lang richtig schlecht putzen und ihr könnt zwei Minuten lang richtig, richtig gut putzen. Und was genau ihr tun könnt, um die Effektivität zu steigern, das erkläre ich euch in einem neuen Video. Aber ich möchte euch in diesem Video einmal noch mit an die Hand geben, wie ihr überprüfen könnt, ob ihr eure Zähne lange und vor allem gründlich genug geputzt habt. Und zwar mit solchen Plug Search Tabletten. Gibt es von verschiedenen Firmen, ich verlinke euch unten mal welche, ich habe die auch schon im anderen Video erwähnt. Diese Tablette zerkaut ihr einfach und sie färbt eure Plug an und das benutzt ihr am besten nach dem Zähneputzen und überprüft damit nochmal, wo sich noch Belege auf euren Zähnen befinden. Also es ist dann lila oder rosa angefärbt, wo noch Belege sind. Und damit könnt ihr wirklich am besten überprüfen, ob ihr gründlich genug geputzt habt. Und wenn ihr das einfach mal, sagen wir mal eine Woche lang, jeden Abend macht, jeden Abend damit überprüft, habt ihr gründlich genug geputzt, dann werdet ihr Stellen sehen, wo ihr noch nicht gründlich genug geputzt habt. Und die Stellen merkt ihr euch dann oder schreibt sie euch am besten sogar auf, markiert euch das irgendwie, dass ihr wisst, am nächsten Abend, okay, an den Stellen putze ich nochmal besonders gründlich, da achte ich jetzt nochmal drauf. Dann nehmt ihr beim nächsten Abend wieder so eine Tablette und überprüft das Ergebnis wieder. Und so werdet ihr im Laufe der Woche feststellen, ihr werdet immer besser werden und ihr kriegt vor allem ein Gefühl dafür, wie lange ihr putzen müsst, wie ihr putzen müsst. Ihr kriegt ein Gefühl dafür, wie ihr die Zahnbürste anhalten müsst, um die Stellen richtig gründlich sauber zu kriegen. Und ihr kriegt ein Gespür dafür, wo Stellen sind, wo sich tendenziell bei euch speziell, individuell, Eher noch Belege festsetzen, wo ihr vielleicht ein bisschen mehr eure Aufmerksamkeit drauf geben müsstet, und dann nach einer Woche habt ihr es wahrscheinlich schon ganz gut raus. Und dann könnt ihr das die Zeitspanne erweitern, dass ihr es zum Beispiel nur noch einmal die Woche macht. Jeden Sonntagabend überprüft ihr noch mal mit den Tabletten, wie gut habe ich geputzt, und dann vielleicht einmal im Monat und irgendwann noch so einmal im Quartal. Alle drei Monate kontrolliert ihr noch mal, und wenn ihr merkt, eure Zahnpflege hat wieder ein bisschen nachgelassen und so ein bisschen der Alltag hat sich eingeschlichen und ihr seid vielleicht wieder ein bisschen nachlässiger, dann fangt ihr einfach wieder häufiger mit diesen Tabletten an und kontrolliert selbst zu Hause wieder häufiger eure Ergebnisse. Und das ist wirklich der beste Weg, um herauszufinden, wie lange ihr eure Zähne putzen solltet und vor allem, ob ihr es auch gründlich macht in der Zeit, in der ihr eure Zähne putzt. Ich habe mal von einer Umfrage gehört, die ergeben hat, dass die durchschnittliche Putzdauer bei 40 Sekunden liegt. Und dass 40 Sekunden zu wenig sind und dass man sich in 40 Sekunden definitiv nicht gründlich alle Zähne putzen kann, das sollte eigentlich auf der Hand liegen. Also natürlich gibt es eine ungefähre Minutenangabe, wie lange man schon die Zähne putzen sollte. Es gibt ein zu wenig. 40 Sekunden ist zu wenig und gibt es dann auch ein zu viel, ist die Frage. Ja, es gibt auch definitiv ein zu viel, also man kann sich auch zu lange die Zähne putzen, denn in der Zahnpaste sind natürlich Putzkörper drin und auch die Borsten an sich bewirken ja etwas auf dem Zahn. Nun ist es aber so, der Zahnschmelz ist die härteste Substanz des Körpers. Dem Zahnschmelz kann also eigentlich so schnell nichts anhaben. Zahnschmelz kann immer dann angegriffen und abgetragen werden, wenn auch Säuren mit ins Spiel kommen. Und kaum einer von uns isst überhaupt gar keine Säuren. Also der Zahnschmelz wird durch die Säuren einfach weicher und kann damit auch durch Zähneputzen leichter abgetragen werden. Selbst wenn man 30 oder sogar 60 Minuten nach dem Zähneputzen wartet, dann sind vielleicht die Säuren durch den Speichel abgepuffert, was ja an sich gut ist, aber der Zahnschmelz ist immer noch weich. Der muss erstmal wieder remineralisiert werden. Und das kann unter Umständen sogar mehrere Tage dauern, bis wirklich wieder alle Mineralien im Zahnschmelz eingelagert sind. Das heißt, Säuren machen den Zahnschmelz wirklich, ich sag mal, längerfristig weich. Insofern spielt es für den Zahnschmelz schon auch eine Rolle, welche Zahnpasta man verwendet und wie hoch der RDA-Wert der Zahnpasta ist. Der RDA-Wert ist ja eigentlich die relative Dentinabrasion, also bezieht sich auf das Dentin, weil das Dentin nochmal deutlich weicher ist als der Zahnschmelz. Das heißt, wenn ihr freiliegende Zahnhälse habt oder zum Beispiel auch durchs Knirschen freiliegendes Dentin habt an den Kaufflächen, dann solltet ihr besonders darauf achten, nicht zu lange zu putzen. Und letztendlich ist natürlich auch das Zahnfleisch relativ empfindlich. Wenn er länger drauf rumgeschrubbt wird, dann mag das Zahnfleisch das gar nicht und es kann sich zurückziehen. Aber da spielt eben nicht nur eine Rolle, wie lange man putzt, sondern natürlich auch, wie häufig man putzt, mit welcher Zahnpasta man putzt, wie doll man putzt, also wie stark man aufdrückt. Und auch wie hart oder weich die Borsten sind, das spielt da alles eine Rolle. Insofern kann man nicht unbedingt sagen, das ist jetzt zu lang und dann nimmt der Zahn Schaden oder das Zahnfleisch. Aber ja, es gibt ein zu lang. Und dann möchte ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und den Gewinner dieser Schallzahnbürste von Cura Prox, die Hydrosonic Pro, bekannt geben. Und zwar habe ich am 12. März um 20 Uhr den Gewinner ausgelost mittels eines Zufallsgenerators online und ich habe einfach mal meinen Freund mich dabei filmen lassen, wie ich den Gewinner ermittle und das Video blende ich euch jetzt einmal hier ein. So, es ist 19.59 Uhr, gleich... Ah, oh, es geht los! <lacht> ich habe das selbst noch nie gemacht. Den Link habe ich schon kopiert. Einfügen. Load comments. Okay. Pick the winner. Ah, Ich drücke... Ich hätte zu gerne die Hydrosonic Pro, hatte bis jetzt immer Billigbürsten und war nie wirklich zufrieden mit denen, da mein Zahnfleisch dadurch oft negativ reagierte. Herzlichen Glückwunsch, Leute! In einem der nächsten Videos wirst du bekannt gegeben. Herzlichen Glückwunsch! Also, herzlichen Glückwunsch an Leute! Du bist der glückliche Gewinner und du müsstest jetzt bitte einmal unten in den Kommentaren deine E-Mail-Adresse dalassen, damit ich dich per E-Mail anschreiben kann und ich deine Adresse in Erfahrung bringen kann, wo ich denn die Schaltzahnbürste hinschicken soll. Also herzlichen Glückwunsch, ich freue mich riesig für dich. Für all diejenigen, die dieses Mal leider nicht gewonnen haben, habe ich trotzdem gute Neuigkeiten. Denn ich werde in ganz naher Zukunft eine weitere Schallzahnbürste von Cura Prox, also die Hydrosonic Pro, verlosen. Damit ihr auch auf jeden Fall mitbekommt, in welchem meiner Videos ich eine weitere Schallzahnbürste verlose, abonniert am besten meinen Kanal und drückt auch auf die Glocke, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt und ihr verpasst auf keinen Fall das Gewinnspiel. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie lange ihr bisher so durchschnittlich die Zähne geputzt habt ob ihr Erfahrungen gemacht habt mit diesen Plug-Search-Tabletten, wie eure Erfahrungen waren natürlich und ob sich eure Zahnputzdauer dadurch vielleicht ein bisschen angepasst habt und ob ihr vielleicht auch gar nicht mehr so genau auf die Minutenzahl achtet, weil ihr jetzt gelernt habt, dass das gar nicht so ausschlaggebend ist, sondern ihr viel mehr darauf achtet, effektiv und gründlich zu putzen. Das würde mich wirklich interessieren, also schreibt das gerne einmal unten rein.